Die Spaziergängerin dachte, das wäre eine Hauskatze. Doch schnell stellte sich heraus, dieses Kätzchen war anders. Es verhielt sich aggressiv und war ständig am Fauchen. So brachte die Frau das Kitten in ein Tierheim, wo die Vermutung aufkam, dass es sich hier nicht um eine normale Katze, sondern um eine Wildkatze handeln könnte. Kurz darauf informierten die Tierheimmitarbeiter Thomas Goetz vom Hessen-Forst. Und tatsächlich, bei dem kleinen Kätzchen handelte es sich um eine Wildkatze. Förster Thomas Goetz aus dem Taunus gilt landesweit als Ansprechpartner, wenn es um die Unterbringung verwaister Wildkatzenjungen geht, auch, weil im Taunus besonders viele Wildkatzen beheimatet sind. Mittlerweile haben sie sich aus dem südwestischen Bereich in ganz Hessen beheimatet. Eigentlich eine schöne Entwicklung, sagt er. Auf sich allein gestellt könnte das Katzenjunge den Winter wohl kaum überleben. Wenn es bei der Mutter wäre, könnte sie es schaffen, meint Beckmann. Da Wildkatzen streng geschützt werden, hilft nun dazu. Nach einer 30-tägigen Quarantäne wird das Jungtier im Wildkatzengehege untergebracht und über den Winter aufgepeppelt. Ein Dauergast im Zoo soll es nicht werden, ebenso wenig wie die drei etwas ältere Katzenjungen, die in einem anderen Gehege ebenfalls auf das Ende ihrer Quarantänezeit warten. Da sich die Tierweisen nicht mehr an eine Katzenmutter schmiegen können, Gibt es für alle Fälle ein Kuscheltier in die Box. Im Frühjahr werden sie wieder ausgewildert, versichert Jörg Beckmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Opel Zoos im hessischen Kronberg. Der Zoo will den kleinen Katzen nur die Chance geben, die kritischen Wintermonate in Sicherheit zu überleben. Danach könnten sie selbst für sich sorgen.